Genau, die werte wurden reduziert habe ich ganz vergessen allein oh neun prozent der chance oh. Oh. Okay. Oh, natürlich muss hier einer langen bogen Wäre ganz schön gefährlich gewesen, wenn ich nicht Louis ihn geschickt hätte. Da und ja, die haben keine Chance gegen Lager, so lächerlich, ne? Dass du manche Charaktere einfach irgendwo hinschicken kannst, und niemand kann was dagegen machen. Okay, jetzt Abfall falllos. Okay, ich bin müsste ziemlich sicher. Aber oh, im Brechen wollte ah. Ich nehme an, das ist immer so die oberste Priorität, ne? wenn die Gegner irgendwie äh, mich brechen können. Oh mein Gott, ich wusste es. Ah. Ich mal wetten dass hier gleich alles kommt, das ding da in der mitte kaputt geht ne? ich denke ihr seid so klug ne? dass, ich dann, dass ich dann voll überrascht werde dadurch ne? Ne. ich weiß genau was hier los ist so ihr typen ich kann euch hierhin platzieren ich kann ihn dahin platzieren der kann sich um die kümmern ja, weil meine miniaturbogen strategie funktioniert Jetzt sehe ich sicher erst in Sicherheit da. Speer, Speer, So, wenn einer noch euch treffen würde, das wäre super gut. Ne? Aber er wird... Okay, da kann ein bisschen dauern. Der Heiler wird wahrscheinlich irgendwann heilen, ne? die Leute da, aber... Solange ich sie die ganze Zeit da in Reich weiterlasse und niemand anderen einpacke, ist halt eigentlich okay. So. aber oh, du bist ein mystischer Verdammt. Ich dachte, du wärst ein... Bist du auch ein? Verdammt. <lacht> er kann Dings treffen. Aber dürfte eigentlich nicht so... Hm. Dürfte aber trotzdem nicht so schlimm sein. Na gut ist. Ich kann dich anlocken. Aber ich hatte den am töter irgendwo, aber ich habe den glaube ich niemanden gegeben, ne? bin glaube ich eingelagert. So 22, kann ich dich hier reinpacken mit Excalibur. Nö. Kann ich dich hier reinpacken mit 26 ausweichen 67 ich da reingepackt eingepackt wo so. ist du außer so, du hast irgendwie was hey. das okay zum Glück sind zum Glück sind hier genug Säulen ne? wenn die Säulen ja nicht wären dann wäre hier sehr viel schwieriger habe ich so Gefühl So, weißt du was? Perfekt, platziert dich mal hier hin. was mal den ja 15 Schwert des Schöpfers. Also, sehr gut, so du, du heizt ihn hoch. Na, verdammt, jetzt sollte eigentlich mit Gregory auch noch heilen. So. Oh ja die situation gibt es auch noch oh nein ausweichen was mache ich denn jetzt ja ne, warte mal ich traue mich irgendwie nicht ihn so weit entfernt hier von den leuten zu platzieren so. dem besser wasser könnte schlimmer sein weil ich sehe doch gleich wird ja und dann drüber geht warte mal warte mal ich habe euch gar nicht gecheckt ich, ich wusste einer von denen so ein lang ding hat ich wusste es okay wenn das alles ist was die drauf haben was ich sehr bezweifle dann geht das noch Ne, aber das ist ja dümmste an diesem spiel dass alle bosse auf einen chargen. das ist ein bisschen doof gemacht nimmt eben irgendwie irgendwie ich den Titel als Boss weg, wenn die alle auf ein zu rennen. Oh, ich merke gerade, ich glaube der eine will auf die los ne? Der eine Meteor Zauberer. er dürfte sie eigentlich auch nicht treffen. Und Meteor in der Regel nicht so eine hohe Trefferchance hat. Okay. Oh nein. Okay, erst gut. Ja, okay, ist gut. Oh, 12 da kippt er um. Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Ja, okay, ist gut. Ich habe, ich habe nur gedacht, da wären links. Äh. ey komm. Okay, da kam schon wieder eine Menge. Okay, ich habe gedacht, diese Typen sehen immer aus wie, wie diese diese Xi-Typen, ja, Xi-Anwender oder wie auch immer die heißen. Hm. Deswegen denke ich immer irgendwie, weil mich man nicht so viel Schaden, aber sind die ganze Zeit sind die ganze Weise. also noch mal bitte. Oh. Ja, nehmen wir mal was mit dem anderen? Und dann muss ich doch bitte ehrlich bringen ja? ja? danke. Vielleicht kriege ich den mit der Kriegerlanze da ich weiß das nicht den mystischen da den Na ja gut er ist sie waren auch von diesen, diesen blöden dingern da angehalten erster okay, wann dings ersten kampfmönch so ein Kritt und er ist weg ah. so, ein krit und er ist weg Oh mein Gott. ein ja. Mein Kino, ist immer noch neben. Jetzt, wenn sie Engel gekritt hätte, ne? von all den Leuten. Ja, mehr Geschicklichkeit, mehr Glück, mehr ausweichen. Lass mich mal gespannt wieder abläuft. Ja, deutlich weniger Schaden als ich gedacht hätte. Das ist ja nur ein Miniaturbogen, ne? Ich weiß aber. Ah, du hast ein Speer ehrlich so was geht hier ab so oh Gott er geht da auf los los dieser Sack mal wann kann ich einmal irgendwie hat hier voll chillig sein sein so, was hier aufgetaucht noch mehr leute die jonaka tanken kann So, ich gehe jetzt mal und mache den heiler erst erstmal kaputt hm. damit der, der nicht hoch damit die nicht damit der die nicht hoch rein kann ja jetzt gibt es klar Oh. also für den fall dass hier irgendwas für fall dass hier schief läuft haben wir nichts ja ne? so cool was jetzt <lacht> mein gott So, wenn ich dich hier platziere dann wirst du von nichts getroffen. Ne? Ja. So, aber ich kann nicht festnageln mit ihr. Dann hätten wir euch erledigt, ne? So, wenn ich dich hier reinpacke, ne? Ja, ich wollte schon sagen mit. Nein, so ein Stabung, müssen doch bestimmt den erledigen kriegen, ne? Und und Sterne. So. 26. Hm. ja, er hat ja was gegen gegen Pferde zwar vergessen. So, meine Strategie wäre jetzt hier, ne? Richtig. Ja, perfekt. Hier Meine Strategie wäre jetzt hier. Wir nehmen zu Lehen. und nageln die Leute da unten fest. Erstmal gucken wir, ob wir das überhaupt brauchen, ne? Ich muss erstmal mich um die Leute hier alle kümmern. Ne? Ah, kriegst du ihn down. Huff. Ja. Meine haben alle schon hoch. ja nachgeholt. Oh, sehr gut. Dies einmal habe ich vielleicht einen buch verdient. So, ich werde wahrscheinlich hier reingehen und dich kaputt kloppen. Ähm, nur mal so aus Interesse. Ich nehme nicht an, dass sie mit den Retter tot hier die Leute alle erledigen kann, ne? Das wäre aber irgendwie episch, ne? Ah, so knapp. Ja, also ich werde wahrscheinlich die Leute hier festlagen müssen. Nee? Habt ihr alle? Ne, ihr habt keine Fernkampfangriffe. So, Was haben wir hier noch? Hier haben wir äh, Bolgannon. Du wirst definitiv sie erledigen, ne? Obwohl, ne? Fast ich muss ich muss dich kaputt boxen. Erstmal. mal donk. Aber oh, prügeln uns. Stimmt, er hatte auch. Ich dachte, er hätte Magie ausgerüstet. <lacht> nee. so. Zu den Treffen, was hast du? Also sie. Warte ich heftig. Disch. So. So, ich muss dich jetzt mal treffen, ne? Okay. genau gereicht. Und ja, das Einzige, was wir jetzt hier machen können, ist jetzt hier sie zu nehmen, ne? Wir machen mal ein kleines Bündnis hier. Und wir müssen jetzt die angreifen. Ja, dann werden halt die Werte reduziert und den Gegner neben werden festgehalten. Ich hoffe natürlich, wir kinder das gleich nochmal aufgefüllt für Chrom. Aber so. die stecken jetzt alle da fest. Und da Fall kümmert sich um den hier, ne? das voll der verschwendungsangriff mehr ne? direkt auf die anstatt irgendwie da oben zu ziehen ne? da bringt überhaupt nichts ja. hey. ich habe mal bitte gibt es nicht der weicht schon die ganze zeit aus Den dem kann ich nicht kontern, weil er einen Langbogen hat. So. Oh, da. wird auch noch ewig dauern, ja, ne? okay, ne? Manchmal die Gegner einfach so festzuhalten, ist schon genug. Da reicht ja nur die Leute da fest sein, damit die nicht jemand anderen auf Nerven gehen, ne? Ah, oh mein Gott! Hat auch noch. Oh. Ja, weißt du was? So schlimm ist das halt eigentlich auch nicht. So. Okay. Keine verstärkung Vielleicht sind hier welche aufgetaucht, aber weil die ja daneben stehen. Hm. So. Ah, ich bin auch jetzt hier ah, sehr gut. so ähm. äh, 133 er hat eine ausweichfähigkeit von 122 123 das heißt er kann sich eigentlich kümmern Ja. Ich sage da schon, ich sage dazu schon gar nichts mehr, ne? Natürlich überlebt er noch mit so ein. Okay. Ja, ich darf ja scale. Voll excited. ja schon level 30 jetzt werde ich ja sehen ob das noch weiter level oder nicht das ist noch nicht das ende also ich weiß mal nachgucken rafael nee, er kommt noch so oh oh. Oh oh. Oh oh. aber ist ist okay nee? 37 nee. Hm. Oh oh. Äh, verdammt ich habe ich auch schon bewegt Ah. Aber ich den Weg hier platziere. Äh. Muss einfach auf den Kritt hoffen. Ja. Ah. Nein. Aha. Oh, der boxt mich jetzt hier leicht weg, ne? Da kann ich ja sowieso nicht kontern okay ähm, 34 und 40 34 und 40 doppelt ihr den Nö. 34 und 4 aber ihr bekommt mehr kritz chancen ne? wegen eurer Fähigkeit. Äh, 34 und 40 das sind einmal 7 das wäre dann 21 40 das sind das werden 13 also okay. Der eine darf mich nicht kritten. Er, er, er darf mich nicht kritten. Der andere kann mich ruhig kritten. sie noch daneben. Vielleicht noch mein da Habe ich den noch irgendwo in der Nähe? Ich glaube nicht. Nein. Ich habe noch nie gesehen, hat ihr... Ihre Klamotten irgendwie so zerfleddert sind Hier irgendwie ihr Kampfrock oder was auch immer sein soll. So, ich mache nichts an Schaden damit. Ja, warum nicht? Ne? Ho uh, ha, ho uh, ha, dash, dash, uh, uh. so ja, einfach spontan. Kurzer. Hey. Hey. Oh, das Spiel macht mich völlig. Oh. Oh, ja. Jetzt einige Sachen, die schief gehen können. Ich kann den hier machen, versuchen. Ich erreichen die ja nicht, jeder ding Ich das Wasser nicht dann weg. Aha, so. ach ja, du bist ja auch noch hier. Kann ich auch Dings hier einsetzen. Ne? Live, dann wechselt sie ja zu. Ihren anderen Waffen ne? mitten im Kampf äh, uh, krippen können, es werden nicht der wird gleich wieder hoch. Halt. Okay, sollte eigentlich alles okay sein. Solange jetzt hier nicht noch irgendwas nerviges kommt, oh Gott. Alter. Alter, nur weil du nur mal chance hast, heißt das nicht, dass du mich treffen musst. Ne? So. du kannst mich gar nicht brechen, weil weil du mir äh, null Schaden machst. Ich schon nach dann kann kann ich nicht gebrochen werden. da so, der ist weg. So, oh nein, obwohl der ist nicht schlimm. Wird ja schön gelevelt nicht gut, aber oh, sehr gut. Er handelt bevor der ja war doch der Eiler oder bin nee. ich gut, dass die Leute, die die Heilen nicht als Erster agieren, mit ihren hätten hochheilen können, bevor ich ihn getötet hätte. Aber gut, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr nach unten schicken. Jetzt langsam wird das doch schon ein bisschen krass. Da ich weiß ja nicht, was dann noch kommt. Ne? Wenn ein ganzer Schwadron von Magiern gleich kommt, dann ist sie dran. Außerdem muss ich sie aus dem Weg von dem in dem blöden meteoriten Typen da. Packen. aber jetzt geht das nicht mehr, weil die den Weg da blockiert haben. Oh, oh. oh. ehrlich. Oh mein Gott, da war natürlich wieder der letzte, ne? War nicht der letzte, der sich jetzt gerade bewegt hat. Ich, das gibt's jetzt nicht. Oh mein Gott. Da war der letzte, der sich bewegt hat. Die ne? zu nicht nur überleben können. Boah. Hm. <lacht> ich kann mich eigentlich nur, ja. ich muss, muss mich eigentlich nur aus der Reichweite von denen hier bewegen. Ne? Habe ich so ein Gefühl? Ne, ja, Habe ich aber gerade gesehen, wie ich das erledige. Ne? Ist oh mir ein Zusatzangriff eigentlich? Sie extra Marv gegeben wegen diesen Zusatzangriff, der vergiften kann. Wie wird er gar nicht aktiviert? Na, wieso hat der Gegner so viel länger gedauert letztens so, ähm gleich wieder sehen wie sie getroffen wird ne so 35 Angriffskraft, das kannst du doch tanken ja ne 37 das kannst du ja alles tanken sehe ich gerade ich nehme mal sehr stark an die gehen eher auf Dings los ne ah, verdammt. Ich, bin da hm. ich hätte mal gemacht ah ja äh. Drachen allein platziert, ne? So. Ich mal verstärken gehen Diesmal ist sie ausgewichen. Diesmal so. ist sie ausgewichen. Ich habe gar nicht so schlecht, die jenen angreifen. Das heißt, in seine Tanz schaut wieder hier äh, aufhören. kann ich und da kaufen, Nicht nach unten im Bewegen sie direkt abhauen Diese Säcke. sofort sind sie abgehauen. Oh, jemand der nicht treffen kann oh. ist da einer von denen auch weicht aus ey? ich wusste es so. du warst, warum musste ich genau dahin stellen genau dass ich runter oh hat mir die ganze zeit den weg ich will darunter ja, die kommen gleich alle auf mich zugestimmt ne? pass auf hm. ja, jetzt mache ich jetzt den ja obwohl warten wir erstmal. Ähm, wenn man sehr toll wenn du hier er erlegen könntest, ne? nicht mal meine ruhe ab wie oh. es nicht immer so so an der hat 36 hp 12 schaden mache ich mit genau kill mit dem krinstaffer so oh, warte ich selber aber gerade eine sehr viel bessere chance hier. für selin ja sie kann ihr drei leute klar festhalten Mal gucken, wie ich das hier mache. Ähm so, kann ich irgendwas hier mitmachen. Und ich dich erledigen, ne? war eigentlich schon in Sicherheit. Hey, sehr viel gerissen bis heute bis jetzt so Na, wahrscheinlich ist die fähigkeit noch nicht freigeschaltet au ist erst im voll dämlich so nächster plan ähm. ich mache ihn ja ich kann auch ne, ich muss hier rein ich mache ihn ja schwächtig und tue ich alle da festhalten So, die können sich alle nicht bewegen. Er kann nicht treffen. Er hat natürlich ein Speer, ist klar, aber die werden ihn nicht treffen. Ne? Prozent, äh, ja, 7 Prozent. Ich muss mit dir angreifen, einfach nur weil. damit denen ist überwogen, du. Da so, bringt mal überhaupt nichts, sie hier reinzupacken, aber warum nicht? ne? So. Oh, mein Gott. Ah. Macht doch jetzt ja nicht schon wieder so nervig Mann. Ey. Mann. Warte, so weit So, ähm ja, perfekt. Äh, kann ich dich erledigen? natürlich nicht. Warum nicht? Warum nicht? Ich kann nicht erledigen. Und dann macht mich der andere platz Da, die beiden schützen. Die müssen aus dem Weg, ne? Ich nehme nicht an, dass ich mit dem Krieger lanze äh, jemanden ja down vielleicht äh. treffer äh, weiß nicht. Ja. So einige Sachen, die ja noch schief laufen können. Ja, sehr stark an der geht lieber auf den Links los, ja, auf weil er nicht kontern kann. Aber kann ja mal versuchen, ne? Dann geht er auf Gregory los. Alter, du musst mal ein bisschen Geschwindigkeit bekommen, ey. Magie und Resistenz, das ist alles was er besteht bisher. Na, so ganz ruhig hier rein. Ah, cool. Okay, so ein Kritt jetzt nicht schlecht, ne? Muss nicht sein, aber gut. danke. So. Vielleicht einige Leute von der linken Seite noch hier erledigen. Sehr cool, das ist so ein Lama Angriff. Ne? Ich steig einfach meine Lanze in den Luft und dann kommt so ein kleiner Feuerball auf mich geschossen. Wo? Bin ich voll dämlich. Da wir bei Raten ihr doch letztens gesehen haben. Ne? Dann auch, so einen kleinen die auch nur so, ich so, ich nicht, so, ein so ein kleines die Animation und Augen wieder so reduziert durch so ein Weil nicht so ein kleines, weil nicht ein kleiner feuerball irgendwie auf den gegner geschossen wird anstatt wie ein Radiant Dawn, wo du einfach so eine so geht sogar tension auf die gegner geschossen hast War viel cooler ey. Er ist irgendwie wie weit beard in one piece hier in, in irgendeinem Pirate Warrior ja, spiel war glaube ich er hat der auch wie geschlagen da hat sich einfach nur irgendwie so eine riesige welle aufgezogen im boden wir so weit aus daneben hat nur bekommen sie war schon auf 100 nein jetzt muss ich mein schwert wieder aufheben kannst du sagen ich wagen ja ich bin auch total auf den auf die Person losgehen die mich one schatten kann ich verstehe wie die, ich verstehe nicht wie die KI hier funktioniert Stärkung ehrlich Sack. so was kommt jetzt noch nichts okay ich, tut das Spiel echt irgendwie erwarten auf mich ich glaube ja eher nicht ne Aber guck mal war. Oh, geil. So, da will ich sehen. Okay. So, warte mal, was ist das jetzt überhaupt? Dann müssen wir schauen hier durch. Oh ja. ja. Ich habe ja halt auf meinen Gegner. Das ist genau wie ein feind Wir Wirft einfach das Schwert auf die. Was voll schwachsinnig ist. Warte ähm. ich. du schaffst es nicht, ihn zu erledigen, ne? C'est oh. Okay, cool. Ähm. Ja, alle weg, ja. Eins, zwei, drei. Verdammt, das ist genau ist meine Reichweite. Kann ich nicht einige von den Typen schon mal abschießen und dann? Ach, ich komme da jetzt nicht raus wegen diesem Blöden. Aber ich kann doch mit Celine entfernen, ne? wenn ich mich irre. So, ah, ja, stimmt. Okanachsen. Na, versuch. Ja, so. Warum nicht ne? Nein. Und sie ist damit sehen. Sehr cool. würde es ich komme nicht weiter äh, 27 das ist hm. versuch mal oh ja, Ähm... So. Halt oh, auf euch. Ernsthaft zu brechen, Mann. immer so ein bisschen am zögern deswegen denke ich da kommt noch irgendwie was aber anscheinend nicht so ich sehe da ein zwei also drei sehr drei magier tasche heißt, ist immer noch relativ relevant hier Man ist ja ein so ein einsamer okay da ist auch einer. Also da was ich gerade am notwendigsten finde ist hier diesen typen zu erledigen. Ne? Das sind nicht zwei gewesen? Ja. Aber irgendwas sagt mir, sobald ich einen von denen abknall, ähm, das hier werde ich definitiv brauchen wahrscheinlich. So, ich meine, tut die Dinger entfernen. Ne? Was ich hier gerne machen würde, ist, ich würde natürlich erstmal jemanden da abschießen. Dann ne? gucken wir mal. Aber oh, ist natürlich wieder ein Entfernt. Na, ne? ja, was soll's. plus 8. hat er gerade bekommen? Ich glaube ja, Vielleicht nicht. So, ähm, wo ist sie? Das ist auch schon B. Gute. glaube ich okay wenn die leute alle da stehen bleiben ne, wäre natürlich sehr gut aber irgendwas sagt mir das spiel macht es mir nicht so einfach das komme ich nicht dadurch von das überhaupt wenn der wasser ist und eine säule da kommt noch mehr. Das heißt Anspielungen an vor allem dem awakening charakter Der Ist ein Ritter sagt so Frederick sein. Ja, das ist Ritter so mir Ist ja gerade aufgetaucht. pikania oder nicht? Keine Ahnung. Mein Plan bleibt jedenfalls bestehen, wie ich sagen. So, ich räume erstmal hier ein paar Dinge auf, ne? damit wir uns hier vielleicht bewegen können. Aus also einem korn uh, Corin Punkte. Aber wenn da immer wieder neue Leute kommen, ne, dann weiß ich nicht, ob es das auf Dauer bringt, ne. Und ich prophezei sowieso, dass sobald ich irgendwie jemanden davon angreife, das irgendwie weil nicht. Dann irgendwas Übles passieren wird, ne? Oder die machen das dinge da auf und ich stehe an da, ne? Denken so, oh ne. Ich wollte eigentlich hoch ein paar Punkte. Hm. hm. Versuchen wir einfach mal, ne? Dann klammern dich mal ab kann ich nicht ich reicht nicht okay dann kann wir nicht im nächsten zug ab ich kann mich auch hier so gut aber ich weiß ja nicht was passiert sobald ich das Ding kaputt machen ne dann kommen hier wahrscheinlich noch 50 Gegner und so ne so 41 hier kann ich zum Beispiel louis hinschicken ne 35, 42. Yonaka könnte sich um die kümmern. Ich sie hier entschicke vielleicht. so also ein paar Sachen können wir ja so schön machen, ne? Na 62. Warte, nein, nein. So, er ist natürlich wieder hier am nervigsten, wenn er gleich übrig ist. ja schon mal ein so ein Ding kaputt machen selbst bei den dingern bleibt immer noch ein HP übrig das es jetzt nicht was passiert ne ich nehme jetzt nicht an Hat er das ja, er gedacht? Er das gedacht, ne? Der andere Typ ist aber näher gekommen, an Junaka. Vorhin, ne? Das ist er näher angekommen Hab so eine kleine idee schau macht meteor 42 nee, das es 37 ich habe eine idee da muss ich hier hin wir manipulieren hat hier so also ein ganz kleines bisschen er nee, wird gleich sehen warum oder wie was hat passiert jetzt in Gott? Oh, ehrlich, aber oh, dann heißt wir müssen uns aufteilen. Dann ja, mir gefällt hier die Strategie jemanden abzuknallen. Immer besser, ich komme da immer noch nicht ran. Warum nicht? Kann ich ja nicht anvisieren, wenn er dahinter ist. Hahaha, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. ja, ihr Schlingel. Okay. Hm. Das ist aber auch kein Problem, würde ich sagen. Spätestens wenn das Ding kaputt ist, wird ja wohl. Ey, aber die können mich doch auch treffen. Das ist doch voll unfair. <lacht> Boah. So, warte mal. Ich brauche ich brauch auf der linken Seite. Weil er hat ja diese Fähigkeit, womit der irgendwie alles kaputt machen kann mit einem Schlag. Ne? Dann packe ich ihn hier. Dann packe ich los da hin, ne? Das ist so mies, ne? Weil ich weiß genau, da kommt jetzt da hier noch irgendwas angedüst, ne? Was, äh weil ich hier kaputt mache, kommt ihr doch über anderes, ne? Was mir die Sache hier erschwert. Hey, warte mal. links dadurch? Naja, wäre noch schöner. So, das heißt, aber ich muss ja immer genug Leute da haben, die die Dinge kaputt machen, ne? Ja, nee, ich brauche ja gar nicht. Verdammt. Okay. okay warum habt ihr euch jetzt bewegt da kommen immer noch welche ja ich sehe schon je länger ich mir zeit lasse desto mehr gegner sind da ne? ich weiß ich weiß da habe ich mir schon angedacht waren diese war die magier sich jetzt da weg bewegt man jetzt ja schon wieder alles ruinieren Okay. Oh, jetzt ist der Effekt da weg. Das es jetzt nicht. Boah, ich muss aber dadurch, Mann. Das ist feier ja nervvoll. So, ey. Unverschämt, Ich kann ihn nicht angreifen, aber die können mich angreifen, das ist klar. 2. 1, 2, 3. also als, als genau drei fälle hat das, da komme ich nicht durch. ich dauern ja gib mir ein paar Stunden noch so ich habe so eine kleine Idee so das muss jetzt erstmal weg So, ähm, meine Strategie ist, ich will diese Magier an einem bestimmten Ort hier packen. ne ist nach rechts. Ich schicke ich auch hier mal würde ich sagen. ja bleibt alle hier. Das wichtigste ist dass diese bargier nicht nach links gehen wo louis ist so Junaka bleibt hier du bist hier hin. du kommst wieder zurück in die mitte du musst kommen und korea aufhalten. Da kommst hier hin. Du gehst nach rechts. So, jetzt geht alle nach rechts. Das ist so nervig, ne? Da kommt sich dann an unfair Boah. Mach mal einfach kaputt aber ich bin doch schon ein bisschen so interessiert wie viele Gegner da noch kommen je mehr Gegner kommen desto mehr Erfahrung und natürlich ne so, du kannst einfach hier du kannst sowieso einen schlag erledigen stark genug ne? ich würde schon so ein bisschen interessiert wie viele gegner hier noch sind ne? wir ja noch kommen müssen wir ja wenn jetzt hier irgendwie Ich werde einfach so erlegen. Jetzt auch dazu. Äh ja. so, so. Also Zug 17 Also dann weiß man nicht, ne? Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Ja, da kommt immer wieder neue Leute. Ja, hm. Anzahl der Leute macht jetzt eigentlich auch keinen Unterschied. Naja, sind schon genug Leute. Zu 20. Es einfach, dass die da warten. erfahrungspunkte aber nicht am wert verschwendungen da kommen jetzt jeder zwei züge gegner die ganze feier awakening crew Das ist ein ritter Super. Ne, ne, ne. Lass mal. So. Mach mal Papier. So. macht das Blöde Ding auf. genau einen Schaden zu wenig ja man kann doch eigentlich auch anschwächen ja nicht genug so naja tue ich mir nicht an ja Ja, ich... So, erstmal, ich jetzt mache, ist... dich zu kleiner zu verarbeiten. Aber bloß, nicht, erwarten, ich erwartet, bist du ja auch nicht loskommst mit deinem blöden Fernangriff. verstärken von mir immer noch <lacht> War ich eigentlich auch falle ja nee. so, ähm, du komm du mal auf mich los aufgetaucht gerade. Wann ist denn der aufgetaucht? Ey? Ah komm. Okay, na, oh, wie hat abläuft? Ne? Lass mich raten, so kommen jetzt alle auf mich zu. Randner, der die Ja, so. Jetzt kommen sie auf mich los. Wer hat das gedacht? Robin ist irgendwie da geblieben, okay, ja, ist klar. Ja, ist klar. Boah. Warum? Wo kommen die aber mal her? Die haben einfach ein Wolf hin geschickt. Hallo, das soll natürlich die hier dieses eine dieses Hasenmädchen sein. Was so. also, was ich hier gegen mache sagt mir nicht was nicht Einfach völlig mit zwei Schlägen. Was also macht macht das? Da kann jemand anders ich. Für Schaden macht ja nur 34. Rafael, ne 27. Nicht aber. So wenn er jetzt nicht noch da wäre, dann wäre hier voll gerade. 42, 40, 35. Aber ich gegen den Typen, der ist der einzige, der mir gerade alles versaut. Ich hoffe jetzt, der geht jetzt nicht nach links, ne? Weil sonst kann wir echt hier ein Problem. In Bewegung Hast du... 5. 4, cool. <lacht> ähm... 1 bis 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da bringt aber nichts. Ich bin viel zu nah an zu ran. Hm. Ah. Möchte ich hier ein Platzieren, ne? meinen dann wird 164 entschuldige was ach aber du gerade okay okay er wird mich mit Dings ja und ich erledigen ich werde gegen ihn keinen Schaden machen leider allerdings wird mich ja nicht erledigen ich könnte den schützen da erledigen Warte mal, wenn ich euch hier platzieren, dann kann er sie locker treffen. dachte, dass er hier diese Schwertkämpfe da einfach erledigen könnte. Ne, ist schon irgendwie ziemlich krass. Was? Okay, ihn würde ich auch gerne treffen. okay Guck mal, war meine verteidigung steht wieder eins oh, jetzt kommt er alle Dann hat die alle hoch muss sich gar nicht bewegen oder er oder was auch immer warum hast du mich nicht angegriffen was zum? Ich nicht angegriffen er sagt er hat sich einfach nur daneben gestellt oh, genau das wollte ich nicht hat er sich dahin jetzt geht er auf Dings los auf louis kann man kann überhaupt los schaden machen das ist eine gute frage ehrlich gesagt gerade eine monströse verteidigung aber ist okay er hat sich auch hoch es ist ein tanz gleich wieder breit der gute ist dieser meteoriden magier hat sich gar nicht bewegt das kann mich immer noch so frei bewegen jetzt will ich hier tote sehen ich glaube es wird nicht reichen sind Erzritter und alles andere, was gefährlich ist. Da kommen wahrscheinlich jetzt noch mehr Leute. Ne? Ne? Okay, nehme ich. Great Eter. Oh ich ein so viel Schaden wie ich gedacht hätte. Starkes Band, cool.